Darf ich vorstellen? Die Kobold-Chroniken. In diesem Buch geht es um Dario, Dario Leone, der die Sommerferien die ganze Zeit auf einen Anruf oder auf eine Nachricht seines besten Freundes gelauert hat. Lennart. Lennart ist dieses Jahr in den Sommerferien nämlich von seinen Eltern auf die Yoga-Farm der Großeltern nach Süddeutschland geschickt worden. Lennart war ein... Ähm, etwas beleibter Junge, der mit Dario gemeinsam eine App entwickelt hat. Die beiden haben sie Critter Switch genannt, in der kann man sich, kann man ein Foto hochladen und wenn man ähm, sich dieses Foto in dieser App anschaut, dann wurde aus diesem, aus diesem Foto, aus dem Menschen, dem, der, der es abbildet, ein Monster. Leider läuft diese App überhaupt nicht stabil und Dario braucht unbedingt Lennarts Hilfe, damit sie es irgendwie hinkriegen, diese App endlich wieder stabil zu bekommen. Nun ist endlich der erste Schultag und das erste Abchecken geht los. Ähm, alle haben sich irgendwie verändert, aber am allermeisten hat sich tatsächlich Lennart verändert, denn er ist mit einem Mal, was Dario schon ein bisschen peinlich findet, mit Gummistiefeln in der Schule das findet er äußerst merkwürdig. Außerdem hat Lennart unglaublich abgenommen. Er ist ein richtiger Muskelprotz, spielt Fußball in der ähm, in den Pausen und da, lässt Dario quasi links liegen. Und das findet Lennart, äh, Dario äußerst merkwürdig und ist auch wirklich ganz, ähm, wie soll man sagen, betroffen, weil sein bester Freund sich nicht mehr für ihn interessiert. Als er ihn anspricht und sagt, wir müssen wegen der App unbedingt nochmal gucken, wir müssen uns, lass uns treffen. Und ähm, Lennart, wiegelt das alles ab und sagt, ja, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Ist Dario noch mehr verunsichert und was ist nur passiert? Und dann folgt er Lennart in irgendwie einer, er hat so eine Art siebten Sinn, folgt Lennart und stellt dabei fest, dass in Lennart eigentlich ein Kobold ist. Und dieser Kobold ist anstelle von Lennart, jetzt in der hiesigen Welt gefangen und Lennart als Wechselbalg in der Koboldwelt. Und für Dario steht fest, das müssen wir rückgängig machen. Du, du musst zurück in deine Welt und Lennart muss wieder zurück zu mir. Anders geht das hier gar nicht. Und wie das gelingen soll und was sie für Abend, was dieses Abenteuer überhaupt alles für sie bereithält, das müsst ihr selber lesen. Es ist durchgehend illustriert, es ist super witzig zu lesen und es ist auch richtig, richtig spannend. Schaut es euch gerne an. Viel Spaß damit.